dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet, hochverehrtes Bildungsbürgerpublikum, willkommen beim Gleichsatzkanal und der Folge 63. Der Trilogie äh, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Es folgt die Nummer 300, das heißt die, die 300. ste Nummer von 350. Also ist schon mal zur Sprache gekommen, es handelt sich um. Sechsten, Siebtel, die wir hiermit erreicht haben, also kurz vor knapp, geht das Ganze, meine Schätzung, 70 Folgen dürften sich äh, so ungefähr bewahrheiten. Und damit das nicht noch mehr werden, komme ich gleich zur Sache. Ein namenloser Beiträger hat hier äh, diese zwei Sätze hinterlassen, die uns... Äh, nachdenklich stimmen sollen, zum Nachdenken, Anregen möglicherweise. es das heißt da, die Welt ist ohne Sprache. Sprachlos würde auch, wäre sie verstünde. Also das, heißt, das Erste ähm, ist ähm, etwas missverständlich, denn zur Welt gehören eigentlich auch Menschen und die sind mit Sprache. Aber es ist hier ja etwas anderes gemeint. Die Welt ist die Natur, die, die Natur, die ist angeblich, die auch angeblich ohne Menschen existiert, genauso wie sie mit Menschen existiert, also nicht abhängig ist von irgendeinem objektivem Bewusstsein und diese Welt ist ohne Sprache. In der Tat, wenn man die Menschen wegrechnet und die Tiersprache nicht als Sprache zählt, dann ist diese Welt ohne Sprache. In dem Sinne, dass diese Welt auch, was noch äh, entscheidender ist, diese Welt ist auch ohne Zentimeter und Kilogramm und Zahlen. Das ist etwas... Äh, aus dem Fundus des Menschenverstandes solche repräsentativen Zeichen und Symbole zu gebrauchen anstatt des eigentlichen Gegenstandes bloß ein Zeichen oder ein Wort macht das Ganze handlicher, praktischer, nützlicher womit auch die Funktion der Sprache beschrieben wäre sein praktischer aber, wie hier schon festgestellt, an sich in der Welt nicht vorhanden, sondern ein Abstraktionsmoment, der durch den menschlichen Geist in die Welt kommt. Und jetzt der zweite Teil, der zweite Satz dieses Zweisetzers. Sprachlos würde auch, wer sie verstünde. Das ist jetzt, äh, kann man in die Rubrik äh, Mystizismus bzw. Mystik ähm, einordnen, dass äh, ein Verstand, äh, dass es einen Verstand gibt, äh, ohne Sprache, ein Bewusstsein, ohne Sprache, das äh, meditativer Art äh, möglicherweise, das ist die äh, Theorie, wie sich, wie sich jetzt äh, Religionen begründen, dass da eine Welt existiert, jenseits des menschlichen Verstehens, äh, die aber deswegen nicht null und nichtig ist, sondern möglicherweise äh, diejenige Macht äh, darstellt, die über alles bestimmt, immer schon alle möglichen Götter gegeben, Naturgötter. Die Sonne war ein Gott, eine solche, solche Macht, die die Macht hat, über alles zu herrschen und zu regieren. Aber hier ist eben die Behauptung, dass man sprachlos mehr versteht als jetzt Mitsprache ist äh, so in dieser Verallgemeinerung sicher nicht äh, zutreffend, also äh, würde ich bestreiten, aber es gibt sicher auch äh, Situationen, in denen jetzt äh, sprachlich einiges ausgereizt ist. Oder wie der Vorgänger hier der von der Nummer 399, die zen die setzen da ja auch große Dinge auf, auf das Schweigen oder auf die nicht sprachliche, anscheinend Kommunikation so dass der, der der Verstand muss alle diese Grenzen, äh, seine eigenen und auch die der Sprache überwinden, um dann zu so etwas wie Erleuchtung zu gelangen. Und auch hier sprachlos würde auch, wer sie verstünde. Das ist dann alles jenseits irgendwelcher Über Überprüfbarkeit. Da kommen dann Leute und äh, haben sich mit Gott vereinigt und dergleichen. Überhaupt dieses Vereinheitlichen, da sind, ist mit allem eins, ich war eins mit der Welt und mit Gott, so die sogenannte kühnische Hochzeit, das über die Übereinkunft, die Übereinstimmung der Gegensätze, das ist jetzt Anschauungssache, da ja, es sowieso nichts anderes gibt als äh, die jeweils eigenen Auffassungen. Zählt hier diese Geschichte auch mit dazu, inwieweit diese Leute dann noch äh, einem rationalen Argument zugänglich sind? Das ist die andere Frage. Nicht selten glauben derartige Autoritäten auch in jedem Fall über dem Verstand äh, irgendwelcher normalos, sage ich mal, auf jeden Fall, aber jetzt in meinem Fall äh, ja und nein, der eine oder die eine vielleicht schon, äh, die andere oder der andere vielleicht nicht. Das käme jetzt auf die besondere Situation an, die im Augenblick nur als Vorstellung existiert, also auch äh, jede weitere Spekulation müßig und auch die 300 wäre hiermit äh, erledigt. Wir bleiben in dieser Richtung, auf diesem Gebiet, der Mystik, anscheinend jetzt einigermaßen neutral beschrieben die ganze Sache, würde man das Sein erkennen können, so würde man die Erkenntnis nicht mitteilen können. Also das Sein ist ohnehin nur eine Vorstellung, wie alle möglichen Vorstellungen. Und äh, da es keine Realität in dem Sinne sowieso nicht gibt, erübrigt sich auch die Mitteilung darüber. Also Wittgenstein, worüber äh, man nicht sprechen kann, darüber soll man schweigen. So ungefähr. Also äh, die Mitteilung ist sowieso nur in Bezug auf irgendeinen Nutzen oder Zweck, Absicht, Interesse sinnvoll, ansonsten Musik. Gibt es vielleicht ästhetische Gesichtspunkte? So eine schöne Mitteilung. Ach, wie poetisch. Aber es kommt immer darauf an, ähm, wie, äh, das eine Absicht äh, mitgeteilt wird, ein, ein Wollen. Äh, ein Sein äh, mitteilen zu wollen, ist entweder Dummheit oder geschieht in manipulativer Absicht. Und schon geht's weiter. Was durch die Sprache zu erlangen ist, ist nicht die höchste Wahrheit. Das ist jetzt jedem, der hier diese... 30 Stunden Nominalismus, Sprachkritik, Abstraktionen hinter sich hat äh, keine große Sache hier, denn eine Wahrheit, eine objektive äh, Wahrheit und schon gar nicht eine höchste Wahrheit ist ohnehin nicht zu erlangen. Also auch äh, ohne Sprache nicht, da bewegen wir uns dann wieder im im Bereich 300, äh, Mystik, kann jemand behaupten und äh, muss mich nicht überzeugen, ist jedes äh, äh, einzelnen Sache, äh, wie weit man da hier in seiner Religion dann äh, zur Glückseligkeit gelangt oder auch nicht, wie auch immer, ist mir dann an diesem Punkt egal. Es, mir kommt es eher auf die Widersprüchlichkeit an, ob jetzt, ich muss jetzt auch nicht an, an allem und jeden irgendetwas kritisieren. So wäre dann auch keine zukünftige Gesellschaft vorstellbar. Man muss das auch mal gut sein lassen, aber wenn jetzt jemand wirklich interessiert, ist auf ein höheres geistiges Niveau zu kommen und nicht da in irgendwelchen mystischen und emotionalen, das ist ja dann immer schwärmerisch und enthusiastisch äh, für meine Begriffe zu versacken, dann äh, gesetzt den Fall, äh, so jemand hat dann auch die Gelegenheit mit jemandem in Kontakt zu kommen oder auf jemanden zu treffen, der wirklich auch qualifiziert ist, äh, da entsprechende oder Bemerkungen äh, zu machen. Ja, was zur Sprache zu erlangen ist, das ist bestenfalls ähm, sein Interesse äh, zu befriedigen, seine Wünsche äh, zu erfüllen, seine Absicht, sein Ziel zu erreichen. Das hat mit Wahrheiten überhaupt nichts zu tun. Es geht nicht um Wahrheit, sondern es geht um die Legitimation von Interessen, das ist das Höchste, was es überhaupt zu klären gibt, inwieweit äh, wie sich äh, die verschiedenen Werte in einer äh, Rangordnung der, Wert, der Wertvorstellungen und dann dementsprechend in irgendwelchen Vorschriften, Normen, Gesetzen, Regeln dann äh, niederschreiben lassen oder festhalten lassen um Kriterien zur Ordnung des Gemeinschaftslebens zu bewerkstelligen. Die nächste Nummer 303, hat der Wort, aber glaube ich, ist nicht nur ein Zeichen von Verdummung. Äh, hier gibt es anscheinend einen Autor, der aber nicht äh, aufgeführt ist, ist jetzt auch etwas, hier ist das Anführungszeichen und hier nicht, kommt auch nicht von vorher. Äh, doch, hier oben, hier oben ist das Zitat und dann vielleicht übersehen worden. Ja, tut mir leid, Herrschaften, da müssen wir jetzt wohl oder übel ohne Autor auskommen. Wir werden es überleben. Also der Wort, aber glaube, ich, ist nicht nur ein Zeichen von Verdummung, sondern auch ein Mittel zur Unterdrückung. Die jeweils herrschenden Mächte stützen sich auf Kräfte, die, wenn alles gesagt und getan ist, nur in Worten existieren. Na, die Gotteswille der Nation und so weiter. Also hiermit sind die höchsten Autoritäten ehemals als höchsten Autoritäten könnte man jetzt in Bezug auf die Gnade Gottes äh, sagen, aber dann der Wille der Nation, äh, ganz äh, eindeutig in, in, in, im Begriff der Staatsräson, äh, Terroristen Kidnappen, äh, irgendjemanden, Otto Willi, äh, Schleier, Martin Schleier. Und da sich der Staat nicht erpressen lassen darf, kann, äh, springen müssen dann äh, notgedrungen. Dann einzelne äh, springen dann über die Klinge, etwas salopp ausgedrückt. Also letztlich, wenn alles gesagt und getan ist und das gilt dann auch, äh, dieser Geist Gottes oder der Geist der Nation, der schwebt auch über allen Universitäten, auch über allen Fabriken. Wenn alles gesagt und getan ist, da wird zwar ganz zwar zwischendrin viel rumort werden, aber an diesen letzten Autoritäten, die äh, für einen Zusammenhalt der Masse der Menschen sorgen und, und äh, wodurch dann äh, immer eine Macht gewährleistet ist, die unter Umständen dann jeden Widerstand, äh, wie heißt es so schön, im Keim ersticken kann oder äh, gegen jeden Widerstand äh, gefeit ist. Das kann sich jetzt auch in der Ökonomie äh, darstellen, wenn es jetzt war vor einigen Jahren die Griechenland-Saga, Staaten überschuldet und das ganze Bankensystem droht zusammenzubrechen. Jetzt immer noch Nullzinspolitik. Kannst du sparen, was du willst. Du kriegst keine Zinsen, musst sogar Minuszinsen zahlen dafür, dass dein Geld auf den Banken liegt. Verlangen die Banken dann Liegegebühr wie in irgendeinem Hafen. Und da treten dann äh, Bundeskanzlerin, Finanzminister, 5.10. keine Ahnung welches Jahr, 2000, später 2005 äh, vor die Kamera, äh, die die Sparguthaben der Normalverbraucher sind gesichert. Äh, um äh, den Glauben an das System aufrechtzuerhalten, nicht dass jeder dann jetzt äh, der, äh, auf die Bank rennt und der große Bank Run einsetzt und dann äh, ist wie Fulfilling Prophecy tritt dann tatsächlich ein, was man befürchtet hat, dass äh, das System dann tatsächlich zusammenbricht und äh, diese Gnade Gottes, Wille der Nation, das sind alles Abstraktionen. Aber nicht nur diese, sondern auch andere Abstraktionen, die sehr ziemliches Gewicht haben jetzt in so äh, Leistungsgesellschaft. Spricht man, die Leistung, das ist äh, etwas, äh, das äh, ohne Leistung, das geht gar nicht, so ungefähr. Pflicht ist auch noch äh, Verantwortungsgefühl oder äh, wenn sich jemand seiner Verantwortung entzieht, ganz schlimm. Oder der, der Liebesbegriff genauso, ein Mensch, der ohne Liebe, der keine Liebe kennt, oh, völliges No-Go. Es ist eigentlich äh, keine, keine dieser Kategorien und äh, auf Gleichsatz.de stehen sie alle in der Nummer Pi 2 zur Verfügung. Sämtliche Kategorien und deren verschiedenartige Auslegung zeigt deutlich, wie fraglich letztlich die ganze Geschichte ist. An die 150 Begriffe sind da eine Sammlung an Definitionen, Zitaten zur jeweiligen Kategorie. Von der ich äh, die Kategorie Objektivität und Zweifel schon ausführlich äh, hier auf dem Gleichsatzkanal besprochen habe. Und jetzt äh, kurzer auf die Uhr. Acht Minuten bleiben mir noch. Ich komme wieder zurück zu meinen Nummern. Ein Zitat aus einem sehr viel gelesenen Roman von James R. Äh, Mitchener, die Kinder von Torre Molinos, äh, eine, eine in Spanien an, am äh, Meer. Ich bin jetzt überfragt, wo genau, eine ehemalige hippe Enklave, äh, ein Roman, eine äh, typische Urlaubslektüre, also Urlaub in Torremolinos Torre machen und sich diesen Roman mitnehmen, am, am Swimmingpool oder am Strand dann äh, die eine oder andere Passage lesen. Also äh, hier heißt es, wer das Wort zerstört, kann auch das System zerstören. Äh, dieses Zitat erinnert mich an Gustav Landauer, der, ich weiß nicht in welcher Folge, ist schon einiges her, so zehn Folgen, Folge 50, so schätze ich mal. Da heißt es so ungefähr, dass revolutionär ist die Zerstörung aller dieser, dieser überindividuellen Formationen und äh, wer die zerstört, der kann auch das System zerstören. Also gerade diese äh, Demokratie, zum Beispiel die, äh, der Demokratiebegriff, also ganz stimmt, wenn man daran äh, Kritik übt, äh, ist man gleich ein Feind der demokratischen Grundordnung und deswegen werden die Feinde der Demokratie auch äh, vom Verfassungsschutz beäugt, damit da nichts Schlimmeres passiert, dass sich die nicht organisieren und möglicherweise es zu gewissen Minderheiten, Mehrheiten bringen, die dann Aufsehen erregen, aber es gibt auch noch andere Begriffe, die zu kritisieren sehr schnell dann auf Ablehnung stößt oder auf, auf, auf Unverständnis, wie man überhaupt da, da... werden dann alle Register gezogen der Manipulation, wie man mit solchen Meinungen dann fertig wird, je nachdem wie äh, intelligent jetzt solche Angriffe sind, aber auch die, die, die massenhafte äh, Denunzierung irgendeines Arguments dann äh, wird man, äh, ja, also, äh, letztlich läuft das alles so auf, auf die Nummer hinaus, wie das in den, in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts war. Da ist jede, jede Kritik am System, da hat es gleich geheißen, ja, ja, geht doch rüber in die DDR, dann werdet ihr schon sehen, äh, was da alles los ist. Und damit war für diese Leute äh, dann äh, das Thema erledigt. Äh, aber dieses System äh, muss, muss letztlich zerstört werden. Es ist nur die Frage, ob man das jetzt, äh, in welchen Schritten das vielleicht sowieso passiert und dann wird man dann hinterher sagen, ja das war ja gar kein, keine Zerstörung, das hat sich alles bloß so entwickelt. Aber äh, im Grunde genommen ist die Art und Weise zu regieren, äh, äh, im, im, im Verständnis des Verhältnisses von Individuum zum Allgemeinen äh, sowieso schon unter aller Kanone, sage ich mal. Und, und dazu äh, ist dann jetzt noch die Computerrevolution gekommen. Also äh, mehr, mehr Chaos geht im Grunde genommen gar nicht. Und von Seiten der Regierungen gibt es kein Konzept äh, jetzt außer, außer dem äh, die Wirtschaft muss das alles erst leisten und dann kann man mal überlegen was da alles äh, noch äh, passieren kann. Es ist äh, eigentlich kein Plan in der, in der Pipeline, auch nicht einmal was die Analyse angeht. Es ist alles viel zu zerfasert, viel zu verzettelt. Es fehlt die Linie. Wenn Ansätze da sind in, in Richtung Wertvorstellungen und dann die Gesetzgebung zu interpretieren, dann dann ist es äh, bestenfalls ein äh, Idealismus, der mehr oder weniger in der Luft hängt und keinen Bezug zu den tatsächlichen Verhältnissen beziehungsweise zur, zur Ungebildetheit des Großteils der Bevölkerung. Da wird immer so getan, als hätte man es mit dem... Äh, optimalen Bürger zu tun, der hier äh, mit äh, klug seine Wahl trifft und äh, immer äh, in, in Form einer Öffentlichkeit die Regierung kontrolliert und die Journalisten sind da auch immer hinterher, diesen Leuten auf die Finger zu schauen, das ist alles so, so äh, viel zu idealistisch. Aber nüchtern betrachtet schaut das alles ganz anders aus. Das ist nur Schönfärberei. Und es sind Generationen, die in, in dieser, dieser Blase an Suggestionen aufgewachsen sind und überhaupt keinen kritischen Gedanken mehr auf die Reihe kriegen. Deswegen geht das alles so seinen Gang und man reagiert äh, im Grunde genommen auf das alles, was passiert, aber hat selbst keine äh, Linie, außer eben äh, Antisemitismus ist nicht erlaubt und, und Diskriminierung und all diese Scherze. Ein, äh, Probleme, die alle hinfällig wären, würde man tatsächlich die Systemfrage stellen, weil dann äh, die Karten völlig neu gemischt sind und sich äh, vieles erübrigen würde. Aber die Systemfrage stellen heißt auch die Machtfrage stellen und was die, die Macht angeht, da, ist, äh, da sind, äh, sind diese Leute immer schnell dabei, ihre Fälle zu sichern. Aber äh, eine... eine in einer nüchternen Analyse müsste man, müsste man feststellen, dass die Masse der Menschen, was jetzt Abstraktionen und die Thematik, die dadurch in Konsequenz äh, zu beachten ist, überhaupt keine Ahnung hat, so dass man sagen kann, jemand, der von Abstraktionen keine Ahnung hat, kann im Grunde genommen nicht denken. Solche Leute, die, die, die sind äh, letztlich nur mehr oder weniger bauernschlau und, und, und Rosttäuscher so auf die Art und erreichen dann ihre Ziele. Aber mit Intelligenz hat das nichts zu tun. Das ist das Problem. Und äh, äh, da will niemand die, die Publikums in die Rolle des Publikumsbeschimpfers treten, schon gar nicht, wenn irgendwelche Wahlen anstehen. Aber meine Zeit ist um. Ähm, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit dieses Mal, schön brav das Bildungspublikum, nicht ohne Ironie gesprochen. Man wird es im Tonfall hören. Diesen Tonfall, den hört man im geschriebenen Wort zum Beispiel nicht. Da ist auch schon wieder eine Unterscheidung, was die Sprache angeht. Aber das war's jetzt. Peace und out, euer Lokführer Hannibal.